Wir starten der Sport ja mit Alltagsbewegung. Alltagsbewegung ist immer und überall möglich. Mich freut es, dass die Holding Graz hier ein optimaler Partner ist. In der Holding sind ja 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Wir wollen motivieren dass man die Bewegung bereits beginnt, wenn man die Wohnungstür zusperrt. Wir wollen Lust darauf machen, dass die Mitarbeiter der Holding mit dem Radl in die Arbeit fahren. Wir sagen auch Danke. Die Holding wird uns auch digitale Bewegungsanleitungen bereitstellen für andere Firmen, dass andere Firmen es auch der Holding gleich tun. Machen wir gemeinsam Graz zur Sportbühne. Let's go Graz! Wir haben heute mit Stadtrat Hohensinner und Landesrat Drexler das Sportjahr 2021 offiziell gestartet. Die Holding ist Premiumpartner bei diesem Projekt und bei diesem Jahr. Wir bewegen ja nicht nur Straßenbahn und Bus, sondern auch die Stadt selbst und bieten auch eine gute Infrastruktur dafür an. Wir bieten das den Kundinnen an, wir bieten das den Mitarbeiterinnen an und haben natürlich auch im Haus Graz ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Dieses betriebliche Gesundheitsmanagement bietet viele Möglichkeiten an. SAPS-App, Schlossberg Challenge, alles das soll im Sportjahr 2021, aber natürlich auch in Zukunft uns begleiten und wir wünschen dem Sportjahr alles Gute. Mit Montag hat das Grazer Sportjahr begonnen. Wir starten im März natürlich ganz stark mit dem Thema Alltagsbewegung. Ganz wichtig ist uns im Sportjahr aber, dass es um eine Gesamtstrategie geht. Wir wollen einfach, dass sich mehr Grazer und Grazerinnen bewegen, dass wir mehr Grazer und Grazerinnen für Sport und Bewegung begeistern. Es freut uns auch, dass das komplette Haus Graz natürlich mitmacht, das in ihr Bewegungsprogramm, Gesundheitsprogramm mit aufnimmt. Und wir freuen uns einfach darauf, möglichst viele Menschen für das Sport ja begeistern zu können.